Ha, heute mal ein Linktipp. Ein Linktipp eines Zuschauers. Sehr gut, sehr gut mitgelesen vielleicht. Nett. Internationale Liga für Menschenrechte initiiert Strafanzeige gegen Geheimdienste und Bundesregierung wegen geheimdienstlicher Massenüberwachung und Ausforschung durch NSA. Und co, das kann man sich dann auch mal runterladen. Kann man sich auch mal durchlesen. Also die 59 Seiten sind äußerst interessant zu lesen, würde ich euch mal empfehlen, mal zu lesen. Ja, in dem Zuge habe ich mich gefragt, äh, sind die Deutschen noch ganz normal, ne? Sind die noch so ganz normal? Ähm, da gab es doch, ne, da gab es doch letztens mal, da ist doch einer, ne, da ist doch mal einer bei diesem Dagger Center vorbeigefahren. das ist gar nicht so weit weg hier. Und dann sofort kam die deutsche Polizei gerannt, ne, nur weil er gesagt hat, da will ich mal spazieren gehen und da ja, können wir mal vielleicht uns mal treffen. Und da waren die sofort da, ne? Also nicht, die, nicht die, ne? Die deutsche Polizei musste hin. Äh, sofort, ne? Und der war sofort in Bridrulli, ne? Das steht auch im hessischen Gesetz, dass man da auch nicht so aufrufen darf zu irgendwas, ne? Wunderbar, ne? Also <lacht> die Angis, die hier gar nicht wohnen, die sagen, ach, da ist einer gegen uns, da fährt dann gleich die deutsche Polizei hin. Das fand ich schon mal ganz toll ne da fand ich schon mal ganz pfiffig. aber umgedreht ne umgedreht jetzt wir wissen ja ne wir werden ausspioniert äh, da fährt jetzt keiner hin und guck mal danach und äh, von den deutschen Polizisten zumindest keiner ne? äh, und und und guck mal nach was die so auf dem Servern haben oder so ne? vor allen Dingen äh, wenn man mal genauer liest ne geht man hier in dieser Strafanzeige davon aus dass da umfangreiches Material einfach so rübergeschoben worden ist und man erwähnt zum Beispiel irgendwelches Bildmaterial oder privates Bereich oder wie auch immer und und wer da alles so mitmacht, ne, da sind wir alle mit drin, ne? dass ich da nicht noch mit drin, drin stehe, das ist schon alles. Ähm, gehen wir mal hm, wegen was, wegen was, ne? ja, sind wegen ne, Verletzung Privatgeheimnisse und Vermögensgeheimnisse. Es geht irgendwie im Prinzip genommen darum, äh, ja, Daten sind da jede Menge und unkoordiniert und unkontrolliert. Rübergeschoben geschoben worden ne? und da sind natürlich dann auch Bilder mit dabei und private Bilder ne, aus dem privaten Teambereich. Intim, ne? intim heißt nicht, dass das im Schlafzimmer ist, sondern überhaupt hier in meiner Bude darf keiner rumfilmen und das wird alles rübergeschickt, ne? wird alles rüber geschickt, ne? und ungelesen quasi und erstmal da dann ausgewertet. Ne? Da frage ich mich, ne? es, es langt doch immer so ein Anfangsverdacht. Ne? Was ist denn das Kernthema immer, wenn einer sagt, ja, das muss aber alles sein. Ne? Das gibt ja auch schlimme Menschen, so also wie mich zum Beispiel oder ihr immer. Und, und es gibt so Kinderpornografie, ne? da sagt man immer, ja, da reicht schon der Anfangsverdacht. Ne? Wenn die also massenhaft Daten sammeln und ein bestimmter Prozentsatz Kinderpornografie ist, dann müsste da jetzt sofort einer aufstehen vor den Polizisten, sofort mal dahin. ne? Aber das, das tun die nicht. Ne? Er steht auch hier nicht drin. ne? Da weiß ich nicht. Charlotte Rauch, ne? Warum geht die da hin? Ich glaube, ich ist ein bisschen viel. Ne? Insgesamt, äh, Vereinigten Staaten ja, wohnen halt in Deutschland. Äh, in Deutschland. Ne? 53.870 Hektar kann man bei Wikipedia mal zu. Und da zahlen wir auch noch Geld dafür, dass die da sind. Ne? Dafür, dass die dann hier auch noch so sind. Ne, uns ausspionieren. ist ja wunderbar. Äh, ja, 53. was ist ein Hektar? Hektar sind 10.000 Quadratmeter, mal, jetzt könnt ihr multiplizieren, mal das. Und da sollen die jetzt mal eben hin und durchsuchen und Anfangsverdacht, ne? Äh, ja, wird ein bisschen schwierig, ne? Und wir zahlen auch noch Geld dafür, ne? Dass die da so, ja, wunderbar, ne? Gut, wer Krieg gewinnt, der schreibt natürlich auch die Gesetze und, äh, ja, wie gesagt, ich bin da so ein bisschen äh, nicht so wirklich optimistisch, dass das was bringt. Also fairer wäre es eigentlich von den Amerikanern, ne? Fairer wäre es doch von den Amerikanern, einfach mal die deutsche Fahne vom Bundestag runter, deren hoch und äh, das, das wäre irgendwie realistischer. Oder? Oder, oder machen wir das Internet generell vielleicht mal so, dass man da so, so, so alle Dateien persönliche sieht im Internet. Ne? Verschlüsselung ganz weg, ne? das wäre fair play für alle. Ne? gut ne? Oder wie gesagt, die amerikanische Fahne auf dem Bundestag. Da also hätten wir wenigstens äh, so ein bisschen Schutz. Ne? Zumindest wären wir dann unter dem Schutz äh, ja, der amerikanischen Privatbürger. Ne? Also die, die Amis dürfen sich ja gegenseitig nicht ausspionieren. Ne? Also, ja, zumindest offiziell nicht. Ja, also wenn, wenn jetzt der der NSA hergeht und spioniert einen von den eigenen Leuten aus, dann hat er ein Problem. Ne? Dann muss er sich an ja die eigenen Gesetze halten. Deshalb wäre es vielleicht gar nicht schlecht. ne? amerikanische Flagge bei uns und wir sind jetzt alle Amis. Ne? Kostet der Sprit auch noch 50 Cent? Wunderbar, äh, wäre ich jetzt dafür? Oder wir machen das Internet so, dass jeder meine äh, Dateien sowieso lesen kann, dass gar nichts mehr verschlüsselt ist, dann können wir uns alle gegenseitig ausspionieren. Das wäre wenigstens Fair Play, das wäre eine andere Lösung. Ne? gut Oder man fordert die USA zur Reparationszahlung auf, das kriegen wir ja vielleicht dann auch noch. Ne? Gut, haben wir ja auch bezahlt. Ne? Gut. Wenn man missbaut, muss man Geld bezahlen, über 50 Jahre oder wie auch immer. Ne? Reparationszahlung, ne? das ist Internet beschädigt, ja. Gut, in diesem Sinne, also ich hoffe, hiermit geholfen zu haben. Ich weiß gar nicht mehr, was ich hier darstellen soll. Also, ich bin sprachlos. Ne? Sprachlos. Äh, der Umfang ist äh, sprachlos. Und die machen sich einen Spaß drauf. Ne? Die sagen so: Ja, Deutschland, das sind ja gar nicht unsere Freunde, das sind unsere Partner. Und der Partner, NATO ne? Grün, passt. Prima. Also, mir fällt schon, fällt schon gar nichts mehr. Also, ihr macht euch eure eigenen Gedanken. Ihr guckt mal durch. Ne? Wie gesagt, ich, ich lasse jetzt mal das ungeschriebene Blatt. Ihr macht euch eure eigenen Gedanken, bloß nicht demonstrieren. Ne? Da kommt sofort die deutsche Polizei, <lacht> damit ihr ja nicht dahin geht wo sich die deutsche Polizei sowieso nicht getraut, ne? Ich hoffe, ihr wird kommen zu haben. Verbleiben mit freundlichen grüßen. bin sprachlos und tschüss.